Hallo, ich bin der Pitch, Paraguay Live und wie immer liebe Grüße bei dem sonnigen Wetter aus Paraguay. Schaut euch das an. Super. Heute aus besonderem Anlass und zwar, hm. Es gibt was zum Feiern, ja. <lacht> Und was denn? Dreimal dürft ihr raten. Wir machen heute das hundertste Video. Also, Hurra! Und ich möchte mich bei euch vor allem, bei euch allen vor allem bedanken. Und jetzt sprechen wir kurz darüber. Darum geht es in diesem Video, um das Feiern, beziehungsweise um das hundertste Video von Paraguay Live. Okay, falls Interesse bleibt, bleibt natürlich dran. Also wie gesagt, nochmal, jetzt geht es glaube ich besser, vielen, vielen Dank an euch alle, vor allem natürlich die Deutsch sprachigen YouTuber, sei es in Deutschland, sei es in der Schweiz, sei es in Österreich, sei es in Liechtenstein, Luxemburg oder auch in den skandinavischen Ländern oder in den Vereinigten Staaten, da haben wir überall schon Besuche gehabt. Man sollte sich fragen, Mensch, warum der bit bedankt sich, weil er 100 Videos gemacht hat. Ja, warum wohl denn? Klar, ich habe euch vor allem erstens für euch gemacht und zweitens vor allem dank euch, dank euch. Ja klar, die machen die Videos weder für mich noch für meine Frau. Also die meisten sind ja natürlich für euch und daher lieben, lieben Dank einmal für eure Hilfe, Zweitens, für die wirklich zahlreichen Kommentare. Ich hoffe, es wird immer mehr sein. Und drittes, für euer Engagement. Ihr macht das wirklich klasse. Von daher, super und vielen Dank. Also die Zeit ist wirklich sehr schnell vergangen. Ich selber habe kaum dran gedacht, dass es so viel Spaß macht. Also wirklich so viel Spaß, danke euch, so viele Videos zu drehen. Und ich bin mir 100% sicher, dass es zumindest weitere 100 Videos sein werden in der kürzesten Zeit. Ich mache mich wirklich die größte Mühe, die besten Themen auszusuchen. Es ist nicht immer Einfach. Viele Fragen frischer frage ah, Mensch macht das mehr Immobilien, der andere fragen, äh, macht das ein bisschen mehr so einfaches Leben, die anderen wollen ein bisschen mehr von Luxus wissen und und und und. und. Also es sind so zahlreiche Themen, die ich natürlich gerne ansprechen möchte und auch die Videos darüber drehen möchte. Nur halt, ein Tag hat nur 24 Stunden und ich habe natürlich noch andere Sachen zu tun, obwohl ich natürlich ganz gerne die Videos auch drehe und auch drehen werde. Daher eine Bitte, eine riesen, riesen Bitte an euch, vor allem an euch alle. Stellt die Fragen am besten immer öffentlich, also unten in den Kommentaren. Einfach eure Fragen stellen, weil es die beste Methode ist. Wenn man viele Fragen zusammennimmt, man kann gerne kurze Videos drehen und euch natürlich, euch allen, damit helfen, um die Fragen korrekt zu beantworten. Okay, also tu mir den Gefallen, Daumen nach oben für die weiteren Hundenvideos und wie gesagt, bitte nicht vergessen, fleißig darunter schreiben. Eure Fragen, eure Themen, eure Vorschläge, eure Hinweise. Okay? Wir sind auf jeden Fall auf euch dran oder darauf angewiesen. Okay? Also, liebe Grüße, mach's gut wie immer oder fast wie immer aus dem supersonnigen Paraguay und wir sehen uns sicherlich im nächsten Video. Okay? Mach's gut. Ciao, ciao.